Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zum Seminar Grammatik Hen des Deutschen. Wie in einem Kommentar neulich richtig angemerkt worden ist, reden wir hier an und für sich über Grammatikmodelle, das heißt über Beschreibungsmodelle mit einer bestimmten theoretischen Prämisse, die hinter der Modellierung von Sprachwissen steht. Und wie deutlich geworden sein sollte, kann man an so einem einfachen Beispiel wie der Satzliedanalyse sehr, sehr schnell sehen welche Tücken und Risiken das Ganze hat. Ich führe Sie eigentlich in die wesentlichen Prämissen der Valenzgrammatik ein, sage etwas zur Literatur ähm, und vor allen Dingen zeige ich Ihnen Hilfsmittel, wie Sie, mit denen Sie arbeiten können, um die Wertigkeit von Verben zu bestimmen. Freuen Sie sich drauf, denn wenn man auf die Valenzgrammatik blickt, ähm, ist die ein oder andere Überraschungen durchaus vorprogrammiert. Zur Literatur vielleicht ganz kurz. Wenn Sie sich mit Valenz beschäftigen, gibt es zwei Namen, die zentral sind. Den einen Namen habe ich hier nicht erwähnt, aber ich zeige ihn noch mal ganz kurz. Klaus Welke, Valenzgrammatik. Alles, was er macht, geht im Wesentlichen von einer Valenzgrammatik aus ähm, und der andere prominente Name, der mit der Valenzgrammatik verbunden ist, ist der von Wilmersch-Agel. Ähm, zum einen seine Valenztheorie, äh, ein Klassiker der Auseinandersetzung mit valenzgrammatischen Fragestellungen und zum anderen aber ein Aufsatz in der Zeitschrift für germanistische Linguistik, von 1995 Valenzrealisierung, Grammatik und Valenz. Daneben habe ich Ihnen noch ein paar andere ähm, Artikel mit aufgeführt. Darunter unter anderem wieder Christa Dürscheid, aber auch ähm, Helbig und Schenkel mit dem Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Ähm, und zwei Online-Quellen, nämlich zum einen das elektronische Valenzwörterbuch deutscher Verben, Eval Bu beim IDS Mannheim und ein Link zum FrameNet-Projekt. Ähm, warum? weil ganz zentrale Angaben, die wir uns beim letzten Mal schon angesehen haben, nämlich im Duden, ähm, sich am ehesten erschließen lassen, wenn man einen Blick auf das Framenet wirft. Gut. Warum habe ich Agel ausgewählt, für, also so prominent ausgewählt für die Auseinandersetzung mit Valenztheorie? Dieses Zitat. Valenz ist eine Zeitbombe, die im Lexikon deponiert ist und in der Grammatik detoniert hat. Die letzten Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen, ähm, auch die theoretische Diskussion um die Valenzgrammatik wesentlich geprägt. Und was es damit auf sich hat, zeige ich Ihnen heute in diesem kurzen Input-Video. Darauf freue ich mich schon sehr. Gut, kommen wir erstmal zu der Begriffsbildung selbst. Wir hatten das beim letzten Mal im Kurs schon. Ähm, sie geht zurück auf Lucien Tenier und seine Grundzüge der strukturalen Syntax und ist natürlich einem chemischen Beschreibungssystem entlehnt. Wenn wir über Valenzen, über Wertigkeiten und über Dependenzen sprechen, dann bewegen wir uns hier in, der, in, der in einer anderen Fachsprache, die als Modell und als Metapher übertragen wird auf eine sprachliche Struktur. Und diese Metaphorisierung ist so bahnbrechend, dass man bis heute ohne die Angabe von Valenzen schlicht nicht auch ist. Kommt auch, die Dudengrammatik setzt darauf. Allerdings gab es nach und nach einige Anpassungen. Was ist die Kernidee der Valenzgrammatik? Die Valenzgrammatik ist ein projektionistischer Ansatz. Und sie geht davon aus, dass die strukturale Ordnung unseres Sprachwissens und unserer Sprache von den Verben ausgeht, äh, primär, und sich aus dieser strukturalen Ordnung äh, so etwas wie eine lineare Ordnung ergibt, nämlich die durch das Verb projiziert, äh, projiziert wird. Und diese Projektion äh, lässt sich dann im Sprachgebrauch beobachten, indem sie zum Beispiel in den Satz Sauerstoffatome binden in der Regel zwei Wasserstoffatome beliebig umstellen können, nach Satzgliedern, aber die allesamt durch das Verb Binden projiziert werden. Das Verb Binden ist, na, ich nehme es nicht vorweg, ähm, aber an diesem Grundsatz, also der Projektion von äh, linearen Ordnungen und Strukturschemata ähm, aufgrund der Wertigkeit eines Verbs, ähm, Darauf ist die Valenzgrammatik aufgebaut. Gut, kommen wir zu, ein, äh, zu einigen Terminologien. Hier ein Dependenzschema. Das heißt, ähm, prinzipiell, und das lässt sich auch auf alle anderen Dependenzschemen übertragen, die Elemente, die oben in diesem Schema eingeordnet sind, regieren andere Elemente. Und Sie sehen hier das Regensbinden. Sie sehen als Dependence äh, äh, Sauerstoffatome und zwischen diesen beiden besteht eine Konnektion und das, was da abgebildet ist, ist ein Konnexionsstrich, nur zur Terminologie. Und es werden unterschiedliche Ebenen dieser Struktur unterschieden. Also Regens steht auf Ebene 1, Dependence auf Ebene 2 und Elemente, die in die einzelnen äh, Dependenzien verschachtelt, äh, verschachtelt sind, werden auf Ebene 3 sortiert, um hier mal ein solches Strukturschema zu erläutern. Dependenz, kurz, damit wird ausgedrückt, dass ein sprachliches Element syntaktisch abhängig ist von einem anderen. Das Verb ist dank seiner als projektionistisch konzeptualisierten Fähigkeit, da sind wir, Aktanten zu binden, Struktur begründend. Das ist die Grundlage der Valenz. So, weitere Terminologie, wenn wir also solche Bindungsverhältnisse und solche ähm, äh, Abhängigkeitsverhältnisse beschreiben, können wir unterschiedliche äh, Nexus äh, definieren, nämlich einmal den verbalen Nexus, das heißt, der alle ähm, Elemente umspannt und dann so etwas auch wie substantivische Nexus hier mit zwei Wasserstoffatome, in denen wieder andere Abhängigkeiten gelten. Sie sehen also der Begriff. Ähm, der Dependenz ist nicht allein auf das Verb bezogen, sondern lässt sich auch auf anderen Strukturebenen beschreiben. Insgesamt, dieses ganze Gebilde nennt ähm, die Valenzgrammatik das Stemma. Was aber heißt jetzt Valenz? Die Valenz bezeichnet, und noch einmal äh, Entrenchment, äh, die als projektionistisch konzeptualisierte Fähigkeit eines Verbs, Aktanten zu binden. Man unterscheidet quantitative, qualitative und logisch-semantische Valenz. Was das bedeutet, dazu komme ich noch. Aber schon hier sei angedeutet, dass im Wesentlichen das, das Verb binden lediglich die zwei Elemente Sauerstoffatome und zwei Wasserstoffatome bindet, während dieses letzte Element in der Regel am Dienstag, am Montag oder Dienstag bei Sonneneinstrahlung und so weiter und so fort, Sie ahnen es bereits, ein, äh, eine Gruppe bildet, die durch das Verb nicht regiert wird. Und deswegen in der Valenz auch nicht angegeben werden muss. Ja, wie können Sie diese Elemente, die durch das Verb regiert werden oder eben nicht, ermitteln? Dazu gibt es zwei empfohlene Tests. Der eine ist der Reduktionstest und der andere ist der sogenannte Anschlusstest. Und ich würde Ihnen sehr gern am Beispiel, ich koche dieses Spaghetti in der Regel sieben Minuten, sehr gern im Detail vorführen. Was können Sie mit dem Reduktionstest ermitteln? Mit dem Reduktionstest ermitteln Sie die Komplemente, die entweder obligatorisch oder fakultativ sein können und mit dem Anschlusstest ermitteln Sie die sogenannten Supplemente, also freie Angaben, die durch das Verb nicht regiert werden. Wie kommen Sie jetzt darauf, durch den Reduktionstest auf die Frage, was jetzt obligatorisch und was fakultativ sei? Nur ganz kurz, in der Regel gilt das, was in einem Satz nicht weglassbar ist, als das Element, das obligatorisch sei. Üblicherweise wird in dem Satz, ich koche dieses Spaghetti in der Regel sieben Minuten, ich als einziges obligatorisches Element angesehen, also ich koche. Danach wird postuliert, dass dieser Satz ungrammatisch sei. Jetzt gucken die Frage, wie kommt man auf so ein Urteil? Nun, ich sitze nicht in einem Lehnstuhl, aber im Wesentlichen ist über lange Jahrzehnte so ein Grammatikalitätsurteil durch Introspektion, das heißt durch Beobachtung und Reflexion des eigenen Sprachgebrauchs ermittelt worden und taucht auch so entsprechend in Grammatikbeschreibungen äh, und Grammatikmodellen wieder auf. Wenn man das Ganze ein wenig absichern möchte, dann hat, haben sich sogenannte Grammatikalitätsurteile etabliert. Die gingen dann in etwa so, dass ähm, Dozentinnen in ihren Seminaren oder in ihren Hauptseminaren oder in welchen Kontexten auch immer, Schule und so weiter und so fort, die vor ihnen sitzende Gruppe gefragt haben, ist der Satz, ich koche, für sie ungrammatisch oder nicht? Und diese Grammatik Qualitätsurteile finden Sie auch noch in der linguistischen Literatur und das Ganze mutet heute vor dem Hintergrund linguistischer Untersuchungen großer Maschinen, lesbarer Corpora, etwas eigenwillig an, aber war lange Jahre akzeptierte Praxis im Bereich der Grammatikschreibung. Also kommen wir dahin, dass wir uns das genauer anschauen, also wenn wir den Reduktionstest anwenden, dann können wir mutmaßlich dieses Spaghetti in diesem Satz auslassen und er wäre dennoch grammatisch. Also ich teile diese Auffassung nicht. Wir können darüber auch gerne im Seminar diskutieren. Aber ich vertrete auch eine andere Grammatiktheorie. Oder Schule, je nachdem. Nichtsdestotrotz in der klassischen Valenzgrammatik würde als einziges obligatorisches Element von kochen ich angegeben im Beispielsatz ich koche. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass dieses Spaghetti in der Regel sieben Minuten nicht obligatorisches Komplement sein können, sondern irgendetwas anderes sein müssen. Und jetzt greifen Sie idealerweise zum Anschlusstest. Und dieser Anschlusstest geht so, dass Sie ein bestimmtes Element ergänzen. Zum Beispiel, und das geschieht, und das tue ich, und das tut er. Ich mache das mal am Beispiel. Ich koche diese Spaghetti und das tue ich in der Regel sieben Minuten. Und das geschieht in der Regel äh, sieben Minuten lang, könnte man dann ergänzen. Und dann stellen Sie relativ fest, wenn Sie diesen Zusatz, diesen Anschlusstest einführen, dass Sie sehr schnell darauf kommen werden, dass in der Regel und sieben Minuten als Supplemente, also als freie Angaben zu bewerten sind, was im Umkehrschluss und im äh, im Ausschluss bedeutet, dass dieses Baguetti fakultatives Komplement sein müssen. Ja, also das ist die Möglichkeit, wie Sie so eine ähm, Testung vornehmen können. Äh, wichtig ist, dass Sie über den Reduktionstest zunächst obligatorische Komplemente ermitteln, dann über den Anschlusstest äh, freie Angaben, also Supplemente, und dann im ähm, äh, Negativausschluss die fakultativen Komplemente ermittelt haben. Das ist im Wesentlichen ähm, das Einfachste, wie man äh, eine Valenz ermitteln kann. Jetzt hatten wir aber gesagt, dass die Valenz die als projektionistisch konzeptualisierte Fähigkeit des Verbs bezeichnet, Aktanten zu binden, die man wiederum unterscheidet zwischen quantitativer, qualitativer und logisch-semantischer Valenz. Das Ganze habe ich versucht, hier in diesem Schema einmal für Sie aufzubauen. Sie sehen also, das, was wir als Komplement markiert hatten, nämlich ich und dieses Spaghetti, sind offensichtlich die Aktanten, die das Verb bindet und aus denen es aufgrund seiner Fähigkeiten projektionistisch eine Struktur bildet. Wenn wir uns zunächst die quantitative Valenz genauer anschauen, dann ist, sehen wir hier die typische Angabe der Wertigkeit. Äh, nämlich 1 plus in Klammern 1 ist zweiwertig, also Kochen gilt als zweiwertiges Verb in der Bedeutung V1, Lebensmittel gar machen, zubereiten. Hier ist nicht davon die Rede, dass Sie äh, jemanden weich kochen. Achtung! Argelzitat, ja, also das heißt, Sie können schon mal überlegen, ob weich Weichkochen. Als zusammengesetztes, ob Sie das als zusammengesetztes Verb benutzen würden und wenn ja, in welchen Kontexten und ob die Spaghetti weich kochen und jemanden weich kochen identisch sind zueinander von der Bedeutung her. Das zweite ist, wäre die qualitative Valenz. Hier wird in der Regel angegeben, welche ähm, Wortarten, welche formalen Merkmale die Aktanten haben. Sie sehen hier, das ist ein Substantiv im Nominativ und ein Substantiv im Akkusativ. Sie könnten das Ganze natürlich auch mit als Nominal bezeichnen oder Nominalgruppen. Und dann kommen wir zur sogenannten logisch-semantischen Valenz und die rührt in der traditionellen Valenzgrammatik immer noch aus einer Merkmalsemantik her. Sehr spannend. Ähm, in denen bestimmte semantische Merkmale an diese Aktanten gebunden werden. In der Regel ist das, was im, äh, als Substantiv im Nominativ steht, menschlich. Ja, also es gibt äh, Tätigkeiten, die Menschen vollziehen können, dazu gehört Kochen. In der vorgeschlagenen Bedeutung. Und in der Regel ist das, was gekocht wird, nicht belebt. In der Regel. Sie haben schon den Satz gesehen, jemanden weich kochen und etwas weich kochen. Ist durchaus ein Unterschied. Hierfür wäre eine eigene Valenz anzugeben, wenn Weichkochen in Valenz oder Büchern des Deutschen stünde, das tut es nicht. Also Sie sehen schon hier, das sind die kleinen Herausforderungen, die mit der Valenzgrammatik zu tun haben. Also das ist der Überblick. Jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen nochmal einen Blick werfen in die Dudengrammatik. Und ich lese Ihnen nochmal ganz kurz die Bestimmung des Satzes vor, die wir beim letzten Mal uns angeschaut haben. Und die geht hier so. Dieses Verb verlangt drei Ergänzungen. Aha, aha, da sind wir hier äh, valenzgrammatisch ähm, ähm, unterwegs. Mit bestimmten semantischen Rollen. Hm, semantische Rollen. Sehen wir hier nichts davon. Ähm, denn hier wird von der logisch-semantischen Valenz gesprochen, weil es tatsächlich ein älteres Modell ist. helbig Buscher, Valenzwörterbuch. Das ist hier das, die Folie. Der Duden selbst greift schon auf semantische Rollen zurück, ähm, die er dann entsprechend... Ähm, beschreibt und ganz klar an anderer, Art und an anderer Stelle dann das Strukturschema, dem Strukturschema eine handelnde Person zuweist, eine Art und Weise, die betroffene Sache und das räumliche Ziel. Wenn Sie das übertragen auf eine linguistische Terminologie, haben Sie semantische Rollen oder Tiefenchaos vor sich. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Neben dem Duden, gibt es, das habe ich ganz am Anfang erwähnt, das sogenannte elektronische Valenzwörterbuch beim Institut für deutsche Sprache Mannheim. Und ich habe Ihnen hier mal den Auszug für das Verb kochen äh, beigestellt. Und Sie sehen schon, ähm, das, was jetzt im Wesentlichen passiert ist, dass Sie neun Bedeutungen des Vollverbs kochen haben, ohne Zusammensetzungen. Also so etwas wie Weichkochen kommt hier als Idee nicht vor. Und Sie sehen, Sie müssen zu allen diesen Einträgen einen Valenzwörterbucheintrag vornehmen und Sie müssen alle Ergänzungen, alle Zusammensetzungen des Deutschen ebenfalls in diesem Valenzwörterbuch integrieren. Beziehungsweise müssen Sie die Frage beantworten, wollen wir das in das Lexikon aufnehmen oder behandeln wir es als grammatisches Phänomen. Wenn Sie es als grammatisches Phänomen behandeln, müssen sie es hinsichtlich ihrer Struktur beschreiben können. Und das ist die größte Herausforderung in allen Grammatikmodellen, die wir uns jetzt hier im Weiteren noch ansehen werden. Wo liegt die Grenze zwischen grammatischer Regel oder Norm? Und wo reden wir über Lexikon-Einträge, also so etwas wie Wörter oder eine Semantik? Ja? Also wo ist Struktur wo fängt Struktur an, wo hört sie auf und geht in Semantik über und wo hört diese auf? Wenn äh, wir häufiger die ähm, generativen Grammatikmodelle uns ansehen, äh, sagen wir mal, die streife ich ab und zu mal in einem Exkurs, die generative Grammatik geht davon aus, dass das Lexikon und äh, die Grammatik, also die Syntax, zwei Module sind, die miteinander nichts zu tun haben, die nicht miteinander in Verbindung stehen, die jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen und dass sie im Sprachgebrauch aufgrund der Normen, die sie gelernt haben oder die postuliert werden, einzelne lexikalische Anteile so zusammensetzen, dass daraus etwas so also etwas wird, wird wie eine lineare Ordnung. Das heißt, dass aus den Regeln und den äh, Einheiten eine Struktur projiziert wird, die dann in eine lineare Ordnung in der sprachlichen Äußerung geht. Versuchen Sie damit mal plausibel Unterschiede zwischen Kochen und Weichkochen zu erklären. Oder warum eine neue Form eines Verbs ja, äh, zu einem zusammengesetzten Verb tendiert. Schauen wir uns alles noch in Ruhe an, nur hier erstmal als Denkanstoß. Wenn wir uns dann den Eintrag... Im Evalbu anschauen, zu kochen. Also, das wäre die Lesart 4, die wir hier verwendet haben in der Bedeutung, also jemand kocht etwas, nicht jemand anderen. Dann sehen Sie hier, dass hier mit Komplementen, mit dem Komplementbegriff gearbeitet wird. Das ist schon ähm, sehr nah an dem, äh, der ursprünglichen äh, Valenzidee. Und dann sehen Sie aber, dass wir ähm, eine Phrasenbeschreibung haben. Und ähm, wie das Ganze in dem Beispiel ähm, sich ausdrückt, das elektronische Valenzwörterbuch macht aber interessanterweise keine Aussage über die Bedeutung. Also das heißt, entzieht sich faktisch der Beschreibung einer logisch-semantischen Valenz oder einer äh, Tiefenrolle, eines tiefen Kasus, wird hier nicht vorgenommen. Und deswegen zum Abschluss schaue ich mit Ihnen mal noch auf Framenet. Framenet ist ein ähm, Ergebnis der Auseinandersetzung mit den Ideen Filmors, die zurückgehen auf, wie gesagt, unter anderem auf die Deep Cases. Und Framenet ist für verschiedene Sprachen, es gibt für verschiedene Sprachen Framenets. Und was ich Ihnen hier rausgesucht habe, ist der englischsprachige Eintrag zu Cook Creation, also wo es Cooking Creation, wo es darum geht, dass man durch Kochen etwas herstellt. Ähm, und Sie sehen schon, dass wir hier ein Set haben von Rollen, also Frame Elements, die in einer bestimmten sprachlichen Äußerung auftreten können. Und Sie sehen hier Cook and Produced Food, also das heißt, diejenige Person, die etwas kocht. Äh, wer sich schon mit der kognitiven Linguistik äh, beschäftigt hat, darf ganz dunkel zurückdenken an ähm, das, was äh, Thomas Sello Verb Inselkonstruktion nennt die aus einem Verb semantische Rollen ähm, projizieren im Sprachgebrauch und die wahrscheinlich werden lassen im Kontext bestimmter Verben. Ähm, und das produzierte Essen, also wenn wir sagen, ich koche die Spaghetti, dann ist in äh, diesem Frame Cooking Creation wäre ich Cook und äh, Spaghetti wär, wäre Produced Food. Und diese Frame-Elemente sind im Wesentlichen basierend direkt auf den tiefen Kasus äh, Filmors. Was man aber wissen muss, dass es das eine qualitative Beschreibung ist, ist noch keine quantitative und also auch eine Interpretation. Was man aber sieht, und deswegen das Zitat von Agel nochmal zum Schluss, wenn wir darüber nachdenken, dass wir mit dem Deutschen eine Sprache haben, die vor allen Dingen durch Komposition besticht, also das heißt durch die Zusammensetzung von bestimmten Elementen, dann ist eine Konzentration auf wenige Vollverben ohne ihre ähm, Derivation, also ohne ihre Zusammensetzungen und Ableitungen ähm, in einer Valenzgrammatik Deshalb reduktionistisch, weil man davon ausgeht, dass irgendjemand anders schon erklären wird, wie das Ganze dann äh, in Zusammenhang zu bringen ist, soll heißen, wenn ich mich um ein Valenz-Wörterbuch bemühe und zentrale Einheiten der Grammatik zuweise, dann habe ich eine saubere Valenzgrammatik geschrieben oder vielleicht ein sauberes Valenz-Wörterbuch, aber ich habe alle Irregularitäten in die Grammatik ausgelagert, die für sich genommen regulär ist und damit haben wir vielleicht diesen kleinen Spannungspunkt markiert, in dem es hierbei geht. Mit Ihnen würde ich jetzt gemeinsam zusammen dieses Konzept diskutieren, am Beispiel besprechen, für alle die, die jetzt nur diesen thematischen Input gesehen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie weiterhin mit Interesse diese Überlegungen zu den Grammatikmodellen oder Grammatikkenntnis des Deutschen weiterverfolgen. Mit allen anderen freue ich mich jetzt auf die Diskussion und bin ganz herzlich ihr Alexandre Lache.